Freunde der großen Kleinen Bahn. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem fremo und zwar das fremo von Badewick. Ja, da schauen wir mal, was es da alles so Schönes zu sehen gibt. Viel Spaß! Wir haben hier jetzt das Arrangement. Ja, das sieht sehr kompliziert aus, deshalb werden wir das jetzt mal farblich etwas aufteilen. Hier blau hervorgehoben ist die zweigleisige Hauptbahn. Das ist das, um was es in sich in diesem Video drehen wird. Wir werden alle anderen Strecken dann in einem weiteren Video abhandeln. Grün hervorgehoben ist die Nebenbahn, die übrigens in Hirschberg Abzweigt Hirschberg solltet ihr eigentlich kennen, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Dann haben wir eine Strecke, die hier in pink hervorgehoben ist. Das ist eine Privatbahn. Ja, und dann haben wir noch den rot hervorgehobenen Teil. Das sind unsere tschechischen Freunde. Der Fremo ist ja kein Deutscher, sondern ein europäischer Verein. Und die Kollegen haben sich auf den weiten Weg nach Badewick äh, gemacht, um da ihre hervorragenden Module zu präsentieren. Ja, das werden wir uns dann in einem nächsten Teil anschauen. Wir beginnen unsere Reise über die Hauptbahn mit einem Schattenbahnhof namens Görlitz. Diesen Schattenbahnhof kennt man vielleicht äh, aus meinem zweiten Video und da wurde ja Ausstellung gemacht und für die Ausstellung heißt der Schattenbahnhof mit kürzeren Beinen ausgestattet. Ja und jetzt muss ich wieder so einen Rückblick machen, wer meine Videos schaut und das letzte Bardevik Video gesehen hat, weiß ja, dass dort eine Rampe im Einsatz war und dass man dafür einen Schattenbahnhof braucht, der etwas niedriger gebaut ist und genau das haben wir hier vor uns mit wunderschönen Lokomotiven und Zügen hinten dran die wir hier jetzt startbereit im Schattenbahnhof sehen. Ja, wir werden uns als nächstes jetzt mal die Rampe anschauen. Hier haben wir haben also hier einen Güterzug, der jetzt hier hinauffährt, der ja, länger ist, als man das so von der normalen Heimanlage gewöhnt ist und der natürlich hier äh, Hilfe braucht, um quasi die Rampe zu bewältigen. Dafür gibt es einen Nachschubblock. Dafür gibt es eine sehr typische Nachschubblock, die bei der Bayerischen Staatsbahn entwickelt wurde. Die ich nicht so für so super schön halte, aber es ist doch eine sehr beeindruckende Lok. Das mit der Schönheit, das ist ja immer so meine Theorie. Das hängt sowieso immer so ein bisschen mit der Sehgewohnheit zusammen. Also da muss man sich jetzt als großer Bayern-Fan keinen großen Kopf machen, Na, ja, der sieht es dann, was weiß ich, bei meinen Lokomotiven vielleicht dann auch ein bisschen anders. Ja, an der Rampe ist, das sehen wir nachher noch, es ist erst ein äh, Teil, hier ging es ja auch erstmal darum, dass das also alles funktioniert. Das hat teilweise auch getan, das Einzige, was ich nicht so richtig wollte, waren ja, Signale, Blockstelle, weiß ich nicht mehr so ganz, woran es lag. Also hier waren so manche Signale, da musste man dann auf mündlichen Befehl vorbeifahren. Und das ist jetzt das eine Teil, was hier schon gestaltet ist. Die anderen, naja, sind hier so dran angestrichen. Ja, hier haben wir die zwei Schuhblocks, die hier zusammen jetzt wieder die Talfahrt unternehmen und dann vom nächsten Zug wieder... Einsatzbereit zu sein und um den dann wieder den Berg hochzuschieben. Ja, es gibt ja einen Fahrplan beim Fremo, also da ist das alles hier durchgetaktet, wann welche Lok wohin fährt ja, und welcher Zug dann nach oben befördert werden soll. Ab und zu fährt dann auch mal Zug Talwärts hier mit einer der ersten Einheitsloks, die Baureihe 43. Nicht zu verwechseln mit der Bundesbahn 43 aus der Epoche 4. Das war eine andere Lok. Hier haben wir einen etwas kürzeren Güterzug, der sich jetzt hier bergwärts bewegt. Der hier aber auch schon einen Schublok dran hat. Also mit dem Stein, der hier auf dem Wagen liegt, so ein bisschen merkwürdiges Frachtgut, aber naja. Da hat sich noch ein kleinen Spaß erlaubt. Ja, und dann ist eben das Problem, ähm, da ja jeder, also man sieht die Fahrpläne ja, ne? es ist ja nicht so, dass also jeder Lokführer da die totale Streckenkenntnis hat. Also man zieht diese Fahrpläne und da ist es immer nicht so einfach, die Geschwindigkeit zwischen Zuglock und Schublock dann immer exakt zu halten. Also im Prinzip war es immer günstig, die Schublock ist quasi alles, also die waren sehr langsam eingestellt, alles was drin ist zu fahren und der äh, Lokführer, das, der Lok vorne ist dann sozusagen für den Abstand verantwortlich dass es hier immer mal so ein bisschen unscharf ist da muss ich mich entschuldigen also die normalerweise macht es das handy nicht ne, was ich zum film genommen habe aber es ist also relativ dunkel in der halle und da gab es dann doch mal wahrscheinlich das eine oder andere problem mit der schärfe ja hier oben angekommen geht es in einen tunnel da haben wir wieder unseren langen güterzug vom anfang den werden wir dann wahrscheinlich noch öfter sehen, denn ich habe den dann über das ganze Arrangement verfolgt und hier sehen wir, da hatte sich die Schuhblock schon ausgeklingt. Hier haben wir noch einen Personenzug mit einer Baureihe 36, die gab es mal von Rocco. Preußische Akteilwagen, dreiachsige. Ein ausgeglaster Güterraum und die Schubloch wurde wieder abgehangen. Also hier hatte sie sich, sollte sie sich eigentlich noch nicht verabschieden, aber naja, wenn der Lokführer zu schnell war, dann kamen die Schubloch nicht hinterher. So lange war der Zug hier auch nicht. Also man sieht hier ging auch nicht immer alles streng nach der Vorschrift der nächste Zug der sich hier hoch bewegt äh, wieder eine Einheitslog eine der ersten die Baureihe 01 mit einem na ja, doch recht ansehnlichen Schnellzug hinten dran. das ist übrigens mein Schnellzug den ich mitgebracht habe Der ist auch noch nicht komplett fertig, weil da gibt es noch so das eine oder andere Problem mit den Dachlüftern. Also bei manchen Wagen fehlen die, bei anderen sind die falschen Dachlüfter drauf, was jetzt, naja, uneingeweihte sicher nicht wissen. Hier ist hoppelt wieder einer neben dem Gleis, da freut man sich, wenn man das ja, filmt, ganz besonders. Und dafür bleibt die Schuhblock hier mal dran. Letztes ein Kurswagen, der dann in den tschechischen Ast ging. Naja, und aus der, auf der anderen Seite des Tunnels geht es dann wieder heraus. Ich muss erst mal gucken, was das hier für ein Zug ist. Das sieht man nach dem Eilzug aus, mit einer S10 von dran aber auch die preußischen Abteilwagen, die dreiachsigen. Da sind also mehrere Garnituren unterwegs gewesen. Ähm die bayerische S36 mit dem Schnellzug. Preußische Schnellzugwagen und ein Württemberger noch hinten dran. Hier mal in der anderen Richtung. Das war der Zug, der also zumindest die Rampe hoch dann drei Lokomotiven gebracht hat. Also eine Schublok und noch eine Vorspannlok, weil diese Wagen wirklich sehr, sehr schwer waren. Also hier hängt noch eine tschechische Lok dran im Moment. Auch daran, dass der aus dem tschechischen Arrangement kam und die Lok also relativ weite Wege dann auf der Hauptbahn zurückgelegt hat. Ja, hier haben wir wieder unseren überlangen Güterzug, der jetzt hier in der nächsten Station einfährt. Das ist die Station Hohlstedt, der im Arrangement größte Bahnhof. Da haben wir noch mal das Stationsschild. Ja, hier kann man dann schon fast die Übersicht ein bisschen verlieren äh, bei den vielen Gleisen. Ich habe aber festgestellt, dass der Bahnsteig für meinen Schnellzug äh, ein bisschen zu kurz war. Also wir hatten da einfach zu viele Wagen dran gehabt, die also den Bahnsteig überfordert haben. Das sollte eigentlich auch, eigentlich sollte mein Zug so ein Art Sonderzug sein, der überall durchfährt. Aber irgendwer hat ihn dann zum Schnellzug erklärt und da ist er also den Schnellzugplan gefahren und für den war er halt so lang. Also es klappte auch nicht immer alles. Wir sind hier im Güterbereich von Holstedt eine S6 fertig gerade mit dem Personenzug durch. Wir hatten also gerade die Signale in Richtung Hirschberg. Es ist auch ein sehr schön gestalteter Bahnhof. Wer sich übrigens mal die Seite, also meine Pölsentalbahn-Seite genau anguckt, wird Teile des Bahnhofs wiedererkennen. Na, ich habe mir da mal so die Gleise gemapst für mein Titelbild. Ja, hier wird gerade rangiert. Es gibt da auch viele Anschlussstellen, es gibt da viel zu rangieren. dann in und um den Bahnhof auch voll mit diversen Lokpersonal, die da mit ihren Zügen dann durch den Bahnhof durch wollen. Es hat aber so wie ich es gesehen habe, alles wunderbar funktioniert. Manchmal sind das durch großen Bahnhöfe ein bisschen problematisch, wenn da also sich irgendwer meldet als Fahrdienstleiter und dann den Verkehr dann doch nicht so ganz bewältigt. Hier sind wir äh, schon auf der freien Strecke zwischen Holstedt und äh, dem Abzweig. Ja, der Schnellzug kommt uns hier schon wieder entgegen. Der fährt also hier quasi schon wieder zurück in die andere Richtung, als diese Aufnahme entstanden ist. Das ist also alles nicht so super hintereinander. Hier vorne haben wir den Abzweig. Äh, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ähm, es war auch leider nicht mehr anhand der... Zeichnung herauszufinden, weil die Schrift da, da sehr klein war, aber es ist sehr, sehr schön gestaltet. mit Diesen wunderschönen Bäumen und dem Gewässer, was also wirklich mal, ähm, naja, bei Gewässern sieht man immer sehr viel Elend <lacht> und wir sind hier schon äh, am ja, Einfahrtssignal von Hirschberg. Ja, zu also Hirschberg muss man dann leider sagen, dass am Anfang doch das eine oder andere Problem war, ähm, weil es eben doch nicht alles so funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Und es ist auch so der Verdacht aufkam, dass vielleicht das eine oder andere elektronische Bauteil möglicherweise durch das einen Abflug gemacht hat. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber die Vermutung haben wir. Ich glaube da noch das eine oder andere Problemchen, es gibt auch Pläne, das Schaltpult umzubauen und in der, auch in der Digitaltechnik einiges zu ändern, da wohl die Digitaldecoder schon recht alt sind, die müssten also mal durch neuere ersetzt werden, also es gibt hier noch viel, viel zu bauen. Ja und wenn man im Vordergrund das, die Drehscheibe und die Gleise, die hier von der Drehscheibe weggehen, ja, da gibt es auch noch viel zu tun. Hier soll auch eine Weiche rein das Gleis, was jetzt hier unter Drehscheibe zum Gleis geht. Also das ist Asti-Gleis. Ne? Also das soll, das soll dann auch noch eine Weiche rein, da soll noch eine Weiche von der anderen Seite rein. Also das wird, ja, da wird noch einiges passieren. Ja, hier fährt ein Personenzug durch, diesmal sogar mit einer sächsischen Lok. Das ist dann die sächsische Bauart der späteren 38. War eine sehr erfolgreiche Konstruktion im Vorbild. Ja, da kann man Pico nur danken, dass sie das Modell äh, gebracht haben. Ich habe irgendwie so den Eindruck, da kommt nie wieder eine sächsische Lok von Pico. Also das Thema ist da ausgestanden, da bringen sie doch eher lieber irgendwas Modernes, was mich dann, sagen wir mal, eher weniger interessiert. Aber ich denke mal, in ein paar Jahren gibt es das alles an Kleinseier -Kleins gedruckt und normalerweise auch zu Preisen, die unter dem Niveau der Messing-Sätze liegen. Auf uns zumindest. So haben wir jetzt wieder den sehr wunderschönen Schnellzug. Aus dem Bahnhof Hirschberg heraus haben wir hier wieder unseren super langen Güterzug, den ich eigentlich in einer Sequenz verfolgen wollte. Das geht aber nicht, weil man da ja, unter dem Modul immer mal tagen muss. Und ich fand es dann doch besser, das durch ein paar andere Züge noch zu unterbrechen. Ja, wir sind jetzt hier fast am Ende der Strecke weil es gleich in den Schattenbahnhof äh, Plagwitz geht, den wir auch aus Leipzig mitgebracht haben. Der auch ein wunderschönes Vorfeld hat, das wir gleich ganz kurz sehen werden. Leider viel zu kurz. Aber das habe ich ja auch schon mal gezeigt, Hören wir das Einfach-Signal. Und einige Locks, die hier noch herumstehen. Eine 645 T und eine 643 BT, die zum großen Teil aus gedruckten Teilen bestehen. Die, die Lokkarte kannst du alles nicht mit abgeben. Ja, aber Zugstoß macht ihr? Und wir sind mal wieder kurz zurück in Hirschberg, wo dann einer der Modellbahnkollegen hier so diverse 3D-Druckteile ausgestellt hat. Ja, da sind wir schon am Ende des Videos. Ich habe noch ein paar wunderschöne Fotos. Einige wenige, die meisten habe ich für die Nebenbahn gemacht. Da das kommt dann eben im, im nächsten Teil. Und eventuell gibt es sogar noch einen dritten Teil. Ich habe da noch eine Überlegung, die allerdings noch nicht so ganz ausgereift ist. Ja, für heute soll es erstmal genug sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und was ich übrigens die ganze Zeit schon vergessen habe, ich wollte mich eigentlich bei euch schon ewig mal bedanken, dass ihr den Kanal so fleißig abonniert hat. Ich bin jetzt momentan also über 1200 Abonnenten. Ich habe also nicht mal das 1000 Spezial gemacht, weil ich es immer wieder vergessen und immer wieder verschoben habe. Ich habe dann immer nur die Themen der Videos im Kopf gehabt und äh, habe das also immer wieder vor Märchen möchte ich jetzt nachholen, also ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir da so die Treue gehalten habt und auch die, sagen wir mal, sehr dünne Sommerzeit überstanden habt, wo ich ja auch keine Videos gebracht habe. Ich werde mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Ich hoffe, dass es äh, dann immer genug Stoff gibt, dass ich da was machen kann. Gut, mir hat noch Corona. So, jetzt aber genug erzählt. Äh, wie gesagt, schönen Abend. Macht was draus. Bis bald zum nächsten Video.